Die Ergebnisse der Anwendung von NSB-Produkten Progressive Kurzsichtigkeit bei einem Teenager Progressive Kurzsichtigkeit ist ein weltweites Problem. Dieser Artikel gibt die Anzahl der Schüler mit Kurzsichtigkeit an. Im Jahr 2019 gab es 44,6% der kurzsichtigen Schüler. 2020 sind es bereits mehr als 55%. Heute möchte ich Ihnen über das Ergebnis bei einem Teenager mit fortschreitender Kurzsichtigkeit berichten. Ein 13-jähriges Kind ist in den letzten zwei Jahren dramatisch gewachsen und sein Sehvermögen hat sich stark verschlechtert. Im Alter von 10 Jahren betrug das Sehvermögen auf beiden Augen minus 3,0 Dioptrien. Mit 12 Jahren bereits minus 4,5 Dioptrien und mit 13 Jahren bereits 6,5 Dioptrien. Dies wird als progressive Myopie bezeichnet, wenn sich das Sehvermögen um mehr als eine Dioptrie pro Jahr verschlechtert. Kurzsichtigkeit, Myopie, über sechs Dioptrien wird als hohe Myopie bezeichnet. Eine Operation wurde vorgeschlagen. Die Skleroplastik ist eine Augenoperation, deren Zweck es ist, die Sklera des Auges zu stärken, um den Prozess der fortschreitenden Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu stabilisieren. Progressive Kurzsichtigkeit, das Sehvermögen verschlechtert sich um mehr als eine Dioptrie pro Jahr. Kurzsichtigkeit, Myopie, über 6 Dioptrien wird als hohe Myopie bezeichnet. Es kommt vor, dass schnelles Wachstum selbst zu Dissonanzen führt und Gesundheitsrisiken erhöht. Dehnen sich die Knochen schnell? Knochen werden länger, aber wenn sie nicht mit Calcium, Mineralien, Vitaminen und Proteinen gefüllt sind, wächst ihre Masse nicht schnell genug. Den Knochen zu verlängern, ohne seine Masse zu erhöhen, bedeutet, dass der Knochen brüchiger wird. Die Zunahme von Verletzungen bei schnell wachsenden Kindern kann erklärt werden. Aber es ist besser, nicht zu erklären, sondern zu verhindern. Eine ausreichende Menge an Vitamin D, Calcium in der täglichen Ernährung kann das Kind vor den schweren Folgen von Verletzungen schützen. Wir alle wissen, dass Calcium in einer für die Aufnahme idealen Form vorliegen muss. Schnelles Wachstum ist ein Faktor, der das Fortschreiten der Myopie provoziert. Am häufigsten wird Kurzsichtigkeit (Myopie) durch eine Veränderung der Form des Augapfels, Verlängerung seiner anteroposterioren Achse, verursacht. Für eine gute Blutversorgung Kopf und Sehorgan, die Wirbelsäule muss gesund sein. Dies bedeutet eine Sättigung des Knochengewebes mit Kalzium, das optimal aufgenommen wird, und die obligatorische Sättigung des Knorpelgewebes mit Chondroitin. Das schnelle Wachstum des Kindes. Grund zur Freude, Kinder wachsen auf, es ist wunderbar. Schnelles Wachstum kann Probleme verursachen. Dies ist ein Faktor, der das Auftreten und Fortschreiten von Myopie provoziert. Wachstum von Röhrenknochen vor dem Hintergrund einer Mangelernährung kann die Ursache für Osteopenie sein. In Bezug auf die Wirbelsäule kann eine Verdünnung des Knochengewebes durchaus Probleme verursachen. Beispielsweise ist auf Höhe der Halswirbelsäule eine Erschöpfung des zerebralen Blutflusses möglich. Das Sehorgan wird von den Arterien versorgt, die eng mit der Halswirbelsäule verbunden sind. Chondroitin als integraler Bestandteil des Knorpels. Es gibt keine Kontraindikationen für die Einnahme. Bei Kindern und Schwangeren kann und soll es zur Stärkung von Knorpel und Bändern eingesetzt werden. Chondroitin als Teil solcher NSP-Produkte Chondroitin-NSP Everflex-NSP Everflex enthält Chondroitin, Glycosamin und MSM. Wie hängt die Versorgung des kindlichen Körpers mit Kalzium und Vitamin D mit dem Sehen zusammen? Direkt und direkt verbunden. Der Hals ist ein wichtiges Bindeglied bei der Versorgung des Sehorgans mit Sauerstoff und Nährstoffen. Die Blutversorgung des Gehirns und des Sehorgans hängt vom Zustand der Halswirbelsäule ab. Kalzium mit Vitamin D für die Knochengesundheit. Chondroitin oder Everflex zur Knorpelunterstützung. Perfekte Augen. Ein Produkt für alle. Inhaltsstoffe, Vitamine A, C, E, Zink, Kupfer, Selen, Lutein, Ciaxanthin. Eine Mischung aus Karotinoiden Beta-Carotin, Alpha-Carotin, Lutein, Lyzopin, Ciaxanthin und Kryptoxantin. Kurkuma-Wurzelextrakt. Heidelbeerfruchtextrakt, extrakt Dorin, Heidelbeer Quetzetin, natrium Informationen von der NSB-Website. Perfekte Augen. Diese karoteneutreiche Formel basiert auf den Ergebnissen der areds studie aus den Jahren 2001 und 2006. Die erste Studie ergab, dass eine Mischung aus Vitamin C und E, Beta-Carotin, Zink und Kupfer dazu beitrug, das Risiko einer fortgeschrittenen altersbedingten Makuladegeneration, (AMD) über 5 Jahre um 25% zu reduzieren. Eine zweite Studie fügte der Mischung Lutein, c und Omega-3-Fettsäuren hinzu, um zusätzliche Vorteile zu erzielen. Unser Lutein-Partner in Indien liefert gentechnikfreies Saatgut an lokale Bauern und setzt sich voll und ganz für Nachhaltigkeit ein. Sie arbeiten auch mit dem Shankar Institute of India zusammen, um den Einheimischen kostenlose Augenuntersuchungen, Brillen- und Kataraktbehandlungen anzubieten, die in Indien eine häufige Ursache für Blindheit sind. Welche Produkte ähneln Perfect Eyes? Zink, Chlorophyll, Schützende Formel, Turkumin. Diese Stoffkombination wird nicht wiederholt. In jedem Produkt des EU-Marktes. Eine Mischung aus Carotinoiden Beta-Carotin, Alpha-Carotin, Lutea, Luzopen, Cerxantin und Kryptoxantin, Heidelbeerfrucht-Extrakt, Torin, Quercetin. Eine einzigartige Kombination von Substanzen, die die Blutgefäße stärken, die Netzhaut schützen und das Sehorgan gezielt unterstützen. Ein weiteres Spektrum an Antioxidantien steckt in Sambrosa und Gräbeine mit Protektoren. Sambrosa. Enthält eine einzigartige Zusammensetzung. Himbeere gewöhnlich. Traube gewöhnlich. Amerikanische Traube. Heidelbarren sind groß. Magnostin Fruchtpulver. Extrakt aus roten Traubenschalen. Saftextrakt und Mangostanfrucht. Sandornextrakt, Extrakt. Teresa Vulgaris Extrakt. Traubenkernextrakt. Grüner Teeextrakt. Apfelsaftextrakt, Traube mit Protektoren. Enthält eine einzigartige Zusammensetzung. Brokkoli-Extrakt, Kohl. Karotte, rote Beete, Rosmarin, Tomate. Kurkuma. Extrakt aus der Schale rote Weintrauben. Traubenkernextrakt. Vitamin C. Bioflavonoide aus Grapefruit und Orange. Hesperadin. Pinienrindenextrakt Piznogenol Sie wurden verwendet, um die Gesundheit eines Teenagers mit fortschreitender Myopie zu verbessern. Perfect Eyes eine Kapsel zweimal täglich zu den Mahlzeiten. Gräpine eine Tablette zweimal täglich zu den Mahlzeiten für einen Monat. Abgewechselt mit Sambroza. Sambroza ein Esslöffel zweimal täglich zu den Mahlzeiten für einen Monat. Dann begann der Monat der Einnahme von Gräpine. Calcium mit Vitamin D dreimal täglich eine Tablette. Chondroitin-2-Kapseln zwei zweimal täglich, kann durch Everflex ersetzt werden. Einen Monat nach Beginn der Einnahme der NSP-Produkte. Reduzierte die Dosierung von Perfect Ice auf eine Kapsel pro Tag. Lecithin und Omega-3 hinzugefügt. Beide Produkte eine Kapsel zweimal zusammen. Superkomplex und Bifidophilus hinzugefügt. Beide Produkte eine Tablette einmal täglich zusammen. Was ist passiert? Die ersten Änderungen erschienen in einer Woche. Die Kopfschmerzen haben aufgehört. Sie waren fast immer, wenn das Kind in einem steckigen Raum war, wenn es sich auf Tests oder Prüfungen vorbereitete. Unmerklich verschwand das Bedürfnis, sich tagsüber hinzulegen und auszuruhen. Vor, nach der Schule kam er immer, aß und legte sich zur Ruhe. Es fehlte die Kraft und der Druck fiel stark ab. Sie bemerkten, dass sie Kraft haben, sie legen sich nicht hin, um sich auszuruhen. Sie begannen sowohl morgens als auch am späten Nachmittag lebendiger und fröhlicher auszusehen. Der Schlaf normalisierte sich, wurde ruhiger, obwohl keine speziellen beruhigenden Produkte von NSP verwendet wurden. Das ist beim Sehen passiert. Das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit ist gestoppt. Da es auf beiden Augen minus 6,5 war, blieb es auch nach 1,5 Jahren so. Die Operation wurde nicht durchgeführt. Zwei Jahre später wurde das Sehvermögen auf beiden Augen minus 5,5. Eine Augenoperation ist nicht erforderlich. Kurzsichtigkeit schreitet bei einem Teenager nicht fort. Und es ist keine hohe Kurzsichtigkeit mehr. Zustand deutlich verbessert, Müdigkeit vollständig verschwunden. Das Hinlegen und Ausruhen während des Tages entfällt und die Arbeitsbelastung steigt. Er kommt zurecht, alles ist in Ordnung, es gibt Kraft, Energie, es ist interessant zu studieren. Dieselbe Reihe von NSB-Produkten. Perfektes Eis. Calcium mit Vitamin D. Chondroitin oder Everflex. Lecithin, Omega-3 der Zabroza und Gräbine wechseln sich ab. Superkomplex und Bifidophilus. Wird in vielen Fällen des Fortschreitens der Myopie bei Kindern und Jugendlichen verwendet. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend. Der Hilfebedarf für Kinderaugen ist sehr hoch.